Heute zeige ich euch richtig einfaches Gebäck, was ganz schnell geht, obwohl es mit Hefewasser ist. Zweierlei Füllungen und zwar leckere Käsestangen. Mmh. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Mehl in meiner Schüssel und gebe dazu etwas Salz. Die genauen Angaben wie immer unten unter diesem Video. Dazu gebe ich eine ordentliche Portion Hefewasser. Wieso ich meine Hefe selber herstelle und wie einfach, lecker und bekömmlich das geht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i in der Playlist. Dann habe ich Butter hinzugegeben. Das habe ich vergessen zu filmen, entschuldigt bitte. Und dazu kommt auch noch ein bisschen Lievitomatre oder alternativ den normalen Sauerteig. Das soll nämlich ein Turbo werden. Dieser Teig für die Käsestangen muss nicht aufgehen. Selbstverständlich könnt ihr ihn aufgehen lassen. Ich zeige euch aber die schnelle Variante, wie ihr ihn einfach direkt zubereiten könnt, wenn es mal schnell gehen muss. So, ab damit in den Mixer. Wenn ihr mit Dinkelmehl arbeitet, wisst ihr ja vielleicht schon, 5 bis 8 Minuten einmal durchkneten lassen, Weizenmehl 10 bis 15 Minuten. Demnächst kommt auch nochmal ein Video zu den verschiedenen Mehlen, wieso, weshalb, warum das mit dem Gluten ist. Das erfahrt ihr dann natürlich. So, und während der Teig kurz ruhen darf, habe ich hier ein bisschen weiche Butter und gebe ein bisschen Honig hinzu. Und das ist wirklich so eine ganz pfiffige Note. Ihr könnt das variieren. So circa ähm, ja, 30 Gramm habe ich jetzt genommen. Ihr könnt ein bisschen weniger natürlich nehmen. Vielleicht so einen Esslöffel, aber es sorgt wirklich für so eine ganz pfiffige Note. Dann ordentlich Knoblauch und hier nochmal Pulbiber. Alternativ könnt ihr natürlich Chili nehmen und jetzt müsst ihr euch überlegen, ihr könnt jetzt ein bisschen Salz hinzugeben. Ich habe das ein bisschen später gemacht, dann über die fertigen Käsestangen und zwar habe ich jetzt Fleur de Sel genommen. Ihr könnt auch grobes Meersalz verwenden, das hat nochmal so einen richtigen Pfiff. Nun gut, gehen wir mit dem Teig weiter. Ihr braucht auf jeden Fall einmal eine bemähte Arbeitsfläche. Den Teig hatte ich jetzt schon halbiert. Denn ich zeige euch einmal die Füllung mit den Frühlingszwiebeln und einmal mit Käse und Speck. Und das ist richtig lecker und ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gelingen und schmecken wird, was ihr davon haltet. Schreibt es mir in jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mal das posten auf Instagram und Facebook. Wie immer bin ich da zu finden unter Emma Magiens bzw. Emma Backt. So, den Teig habe ich jetzt ein bisschen eckig ausgerollt und streiche das jetzt noch mal ein bisschen mit Butter ein. Das ist kein Muss, aber ich wollte das so plunderteigmäßig mäßig machen, ohne einen wirklichen Plunderteig machen. Ihr könnt selbstverständlich das hier auch umändern, indem ihr tatsächlich einen richtigen Plunderteig macht, wie zum Beispiel bei meinen Franzbrötchen. Verlinke ich euch nochmal oben rechts. Ich wollte euch einfach mal so verschiedene Möglichkeiten zeigen. Ich habe auch noch was länger schon geplant: Croissants ohne Plunderteig. Da arbeite ich noch dran, also ihr dürft euch da wirklich überraschen lassen. So, einmal zusammengefaltet und immer schön Mehl auf die Arbeitsfläche. Denn durch Hefewasser in Verbindung mit Lievito Madre ist der wirklich sehr schwammig, der Teig. Also wirklich unheimlich weich. Aber später schön knusprig und lecker. Ich kann euch das wirklich versprechen. Ganz tolle Sache. So und weil es so schön ist, ich streiche jetzt hier das Mehl ein bisschen ab, kommt noch ein bisschen Butter hinzu. Die war bei mir jetzt noch ein bisschen fest. Das ist aber nicht schlimm, wenn ihr das dann hinbekommen habt. Dann wieder zusammenklappen, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und weiter geht's. Ich habe jetzt hier mein kleines Nudelholz verwendet, selbstverständlich könnt ihr auch ein großes nehmen und für die Naschkatzen unter euch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass alternativ zu dem Deftigen so eine Marmelade oder eine Schokocreme später obendrauf auch sehr lecker schmecken könnte. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass kein extra Zucker im Teig ist, weil das sonst vielleicht auch einfach zu süß wird. Teste das mal aus, ich werde das bestimmt demnächst mal machen. Ich habe ja zufällig so ein paar Schleckermäuler zu Hause. <lacht> so, wieder zusammenfalten und wieder mit ordentlich Mehl hier ausrollen. Ihr seht oder könnt das vielleicht auch erkennen aufgrund der Fingerabdrücke auf dem Teig oder hier auch beim Ausrollen. Der ist wirklich unheimlich weich, sollte er euch ein bisschen reißen, überhaupt nicht schlimm, das macht nichts. Warum? Seht ihr gleich noch später im Video? So, ja, das sieht doch gut aus. Ich freue mich schon übrigens riesig auf das Ergebnis von euch. Ich hatte das äh, Foto schon mal in der Facebook-Gruppe gepostet und da konnten es einige gar nicht abwarten, endlich das Rezept und das Video dazu zu sehen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich es euch jetzt endlich zeige. <lacht> ich habe da noch ein paar andere Rezepte in petto. Und ähm, habe jetzt schon mal ein paar Videos ähm, exklusiv schon mal für die Mitglieder hochgeladen, weil ich wirklich so viele Videos habe und ich muss da irgendwie auch Platz schaffen und lade die dann schon mal für die hoch und äh, wenn ihr exklusiv Videos schon vorab sehen wollt, guckt mal in den Mitgliedsbereich, da habe ich jetzt auch schon was für euch gepostet in dem Community Tab, in dem Community Tab, Mensch, so ein schwieriges Wort. Aber das ist wirklich mit diesen Anglizismen mittlerweile. Ne? Also ich versuche die ja schon zurückzuhalten, aber wir bleiben davon nicht verschont. Die Sprache ändert sich. So, jetzt ist der Teig noch mal ordentlich ausgerollt und meine Honigkräuterpaste verstreiche ich jetzt hier. Und die könnt ihr übrigens ganz wunderbar variieren. Statt Chiliflocken könnt ihr auch tatsächlich vielleicht ein bisschen Petersilie hinzugeben, ihr könnt das mit Kräuter der Saison würzen und hier kommen jetzt aber meine Frühlingszwiebeln, die verteile ich jetzt hier drauf einmal. Und auch hier könntet ihr zum Beispiel normale Zwiebeln verwenden, so das, was ihr gerade da habt, aber ich finde das mit den Frühlingszwiebeln richtig pfiffig, die haben nochmal so einen schönen Knack, echt klasse. So, und wenn die aufgebraucht sind und gut verteilt, habe ich hier mein Fleur-de-Sel. Das war ein Geschenk von meinem Ehegatten. Das verstreiche ich jetzt hier einmal großzügig. Ihr könnt auch normales Salz nehmen und drüber geben oder vielleicht auch grobes Meersalz, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber das solltet ihr tatsächlich. Tut ihr das nämlich nicht, dann finde ich, sind die ein bisschen fade. So, dann Käse. Geschmacksträger, der darf natürlich auch nicht fehlen. Schön drüber geben, mm, das ist so lecker. Also wir gucken ja immer, dass wir alles ein bisschen ausgewogen essen hier bei uns zu Hause. Es gibt jetzt nicht ständig irgendwie Pizza oder Piedel oder ähnliches, sondern immer so ein bisschen abwechslungsreich. Und das ist wirklich das A und O für eine gute Ernährung und für das Selbermachen zu Hause, finde ich. Manchmal gibt es viel mit Weißmehl, dann wieder mehr mit Vollkorn und Körner. So hat man wirklich eine schöne Mischung. Wie ist das bei euch zu Hause? Was isst ihr wirklich am liebsten und was liebt eure Familie? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Ich habe jetzt hier meinen Pizzaschneider. Ihr könnt das auch mit der Teigkarte machen oder mit einem stumpferen Messer, damit ihr euch die Arbeitsplätze nicht kaputt macht. Und damit rolle ich mir jetzt so circa 1 cm dicke Streifen und zwirbel die dann auf einem Backblech. Den Ofen heize ich schon mal vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, wenn da was daneben geht, ist es nicht schlimm. Hier nochmal eben verteilen. Und hier die zweite Variante. Genauso vorbereitet wie die erste. Und äh, die Käsestangen sind mich jetzt im Ofen ca 20 bis 30 Minuten. Ihr könntet sie auch noch mal ein bisschen mit Ei bestreichen, dann habt ihr noch mal so ein bisschen eine braunere Farbe. Aber das ist kein Muss. So und hier habe ich Speck. deswegen habe ich das Salz weggelassen. Das müsst ihr selber entscheiden. Wenn der Speck nicht so salzig ist, könnt ihr noch ein bisschen was dazu geben. Wir haben ihn weggelassen, aber wir hatten auch noch verschiedene Kräuterdips mit dazu. Deswegen probiert das wirklich mal aus, was euch am liebsten schmeckt. Ihr kennt ja euren eure liebsten und auch euren eigenen Geschmack am besten. Probiert es aus und schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. So lecker ist jetzt gleich das Ergebnis und ihr seht jetzt hier noch einen kleinen Dip, den ich gemacht habe. Viel Spaß beim Nachmachen!